In diesem Video möchte ich euch das Funktionsprinzip der hier zu sehenden Gleichstrommaschine erklären. Die Rotationsbewegung des Motors wird durch die Wechselwirkung zwischen Magnetfeldern von Permanentmagneten im Stator einerseits und einer stromgeschlossenen Spule andererseits bewirkt. Die Spule besteht aus eng aneinanderliegenden Windungen eines isolierten Kupferdrahtes. Fließt durch die Spule ein elektrischer Strom, so wird ein Magnetfeld ähnlich dem eines Stabmagneten, dessen Pole sich an den beiden Enden der Spule befinden, erzeugt. Das Magnetfeld wird also von einem elektrischen Strom, das heißt von sich bewegenden elektrischen Ladungen hervorgerufen, wobei die Stromrichtung ausschlaggebend für die magnetische Polung ist. Der Metalldraht der Spule besteht aus positiven und negativen Ladungen, ist in der Summe jedoch elektrisch neutral. Physikalisch gesehen wird der Stromfluss in dem Kupferdraht von sich bewegenden Elektronen hervorgerufen. In der Technik wird die Stromrichtung jedoch definiert als die Richtung, in der sich positive elektrische Ladung bewegt. Betrachten wir also die positiven Ladungen im Draht als beweglich und somit als Träger des elektrischen Stromes. Befindet sich der Pluspol der Spannungsquelle am rechten Anschluss der Spule, so treten hier die positiven Ladungsträger in den Kupferdraht ein und verlassen diesen am Minuspol. Bei der Bewegung längs des Drahtes rotiert der Strom beim Blick auf das linke Spulenende entgegen dem Uhrzeigersinn. An diesem Spulenende befindet sich laut Definition der magnetische Nordpol. Beim Blick auf das andere Ende der Spule rotiert der positive Strom im Uhrzeigersinn. Hier befindet sich folglich der magnetische Südpol des Elektromagneten. Eine weitere Merkregel zur magnetischen Polung einer Elektrospule ist die rechte Faustregel. Wird die Spule mit der rechten Hand so umfasst, dass die Finger in Richtung der technischen Stromrichtung gekrümmt sind, zeigt der abgespreizte Daumen in Richtung des magnetischen Nordpols. Sobald der Stromfluss durch die Spule stoppt, verschwindet auch das von diesem erzeugte magnetische Feld. Wird die Polung an der Spule vertauscht, der Pluspol der Spannungsquelle befindet sich nun am linken Anschluss, so fließt der positive Strom in der Gegenrichtung durch den Draht. Der magnetische Nordpol befindet sich nun auf der rechten Seite der Spule, hier rotiert der Strom nun entgegen dem Uhrzeigersinn. Auf der linken Seite ist die Rotationsrichtung im Uhrzeigersinn, womit sich hier der magnetische Südpol befindet. Um die Spule mit der rechten Hand derart umfassen zu können, dass die Finger in Richtung des Stromflusses zeigen, muss der Griff von oben erfolgen. Wird ein Permanentmagnet, dessen magnetischer Südpol zur Spule zeigt, links der Spule platziert und der Strom eingeschaltet, so sind die gleichnamigen Südpole einander zugewandt. Zwischen beiden Objekten wirkt eine abstoßende Kraft. Wird der Permanentmagnet erneut mit der gleichen Orientierung links der Spule platziert, die Polung der anliegenden Spannung jedoch vertauscht, so wirkt eine anziehende Kraft zwischen den beiden Magneten. Betrachten wir nun die von der Bewegung negativer Ladungsträger hervorgerufene physikalische Stromrichtung ohne die Polung der anliegenden Spannung zu ändern. Der Pluspol der Spannungsquelle befindet sich nach wie vor am rechten Anschluss der Spule. Hier verlassen die negativ geladenen Elektronen nun allerdings den Draht, während diese am Minuspol in die Spulenwicklung eintreten. Um den Ort des sich ausbildenden magnetischen Nordpols feststellen zu können, muss nun die linke Hand die Spule derart umfassen, dass die Finger in Richtung der sich bewegenden Elektronen zeigen. Erneut ist damit der magnetische Nordpol auf der linken Seite der Spule und zwischen Permanent und Elektromagnet besteht eine anziehende Kraftwirkung, wie bereits angemerkt wurde die Polung an den Spulenklemmen nicht verändert. Nun wird diese jedoch vertauscht, der Pluspol wird an die linke Klemme der Spule gelegt, der Minuspol an die rechte Klemme. Die Elektronen fließen in Gegenrichtung von rechts nach links durch den Draht und mit der linken Hand kann festgestellt werden, dass der magnetische Nordpol nun auf der rechten Seite zu finden ist. Der Südpol ist dementsprechend auf der linken Seite und zwischen Permanentmagnet und Spule besteht eine abstoßende Kraftwirkung. Der von der Elektronenbewegung verursachte Strom dreht sich am Nordpol der Spule im Uhrzeigersinn. Der Praxistest bestätigt die Regeln zur Anordnung der Magnetpole in einer Spule. Mit dem Pluspol auf der linken Seite wird der Permanentmagnet abgestoßen... Mit dem Pluspol auf der rechten Seite hingegen angezogen. Die Spulen eines Elektromotors sind üblicherweise um einen Eisenkern gewickelt. Eisen bewirkt eine Verstärkung des Gradienten des Magnetfelds an den Enden der Spule. In der Praxis bedeutet das, dass höhere Kräfte zwischen der Spule und den Permanentmagneten wirken. Wie wir im Verlauf des Videos sehen werden, benötigt ein Gleichstrommotor aber nicht zwingend einen Eisenkern. Entscheidend ist neben der Polung der Spannung die Wicklungsrichtung des Kupferdrahtes. Bewegen wir uns von rechts nach links längs des Drahtes, so verläuft die Wicklung beim Blick von rechts auf die Spule im Uhrzeigersinn. Die Wicklung verläuft beim Blick auf die Seite der Spule auf der Vorderseite von unten nach oben. Ändern wir nun diese Wicklungsrichtung. Bewegen wir uns wieder von rechts nach links längs des Drahtes, so rotiert dieser nun beim Blick von rechts auf die Spule entgegen dem Uhrzeigersinn. Beim Blick von der Seite verläuft die Wicklung auf der Vorderseite von oben nach unten. Befindet sich an dieser Spule der Pluspol an der rechten Anschlussklemme, so können wir mit Hilfe der rechten Faustregel feststellen, dass sich der magnetische Nordpol auf der rechten Seite ausbildet. An diesem Ende der Spule rotiert der positive Strom nun entgegen dem Uhrzeigersinn, was den zweiten Hinweis für den magnetischen Nordpol darstellt. Da Spulen möglichst kompakt ausfallen sollten, muss die Spulenwicklung mit isoliertem Draht erfolgen. Andernfalls folgt der Strom nicht den Windungen des Spulendrahtes, sondern nimmt den direkten Weg, womit das Magnetfeld nicht wie gewünscht ausgebildet wird. Auch Beschädigungen an der Isolierung gilt es zu vermeiden, da ansonsten eine oder mehrere Windungen vom Stromfluss ausgelassen werden. Dieser sogenannte Windungsschluss schwächt das entstehende Magnetfeld. Mit Hilfe der sich ausbildenden Magnetfelder soll die Spule nun in Rotation versetzt werden. Die Spule muss in ihrer Mitte eine Lücke für die Drehachse aufweisen. Fließt ein Strom durch die Spule, so können die beiden Hälften als zwei Spulen mit identischer Wicklungsrichtung betrachtet werden. Bei beiden Spulen bildet sich mit der hier gezeigten Polung der Nordpol auf der linken, der Südpol entsprechend auf der rechten Seite aus. Das Magnetfeld unterscheidet sich somit nur unwesentlich von dem einer einzelnen Spule. Bringen wir die Spule in das Magnetfeld zweier Permanentmagnete. Bei der hier zu sehenden Anordnung sind die magnetischen Nordpole zwischen Spule und linkem Magneten und die magnetischen Südpole zwischen Spule und rechtem Magneten einander zugewandt. Auf beiden Seiten wirken abstoßende Kräfte zwischen Spule und Permanentmagnet. Die Kräfte zeigen dabei längs der Spulenachse, auf der sich der Drehpunkt befindet. In der Summe addieren sich die auf die Spule wirkenden Kräfte zu Null. Drehen wir die Spule um einige Grad im Uhrzeigersinn, so ändert sich die Situation. Nach wie vor wirken abstoßende Kräfte zwischen Spulenende und Permanentmagnet, die Richtung dieser Kraft hat sich jedoch geändert. Neben den Teilkräften längs der Spulenachse existieren nun auch Komponenten senkrecht dazu. Am linken Spulenende zeigt diese Teilkraft nach oben, am rechten Spulenende hingegen nach unten. Beide Kräfte bewirken ein Drehmoment im Uhrzeigersinn. Wird die Spule losgelassen, so dreht sich diese, bis sich der magnetische Nordpol der Spule auf der rechten Seite befindet. Aufgrund der Massenträgheit schwingt die Spule dabei zunächst um die Ruhelage, bis sich diese horizontal ausrichtet. Nun wirken zwischen den Spulenenden und den Permanentmagneten anziehende Kräfte. Die Vektoren zeigen wiederum längs der Spulenachse, womit kein Drehmoment erzeugt wird. Wird die Spule aus dieser Ruhelage ausgelenkt, so wirkt das entstehende Drehmoment zurück in diese stabile Position. Soll die Spule wieder in Rotation versetzt werden, so muss die Polung an den Anschlussklemmen vertauscht werden. Wird die Spule jetzt erneut um einige Grad im Uhrzeigersinn gedreht und losgelassen, so dreht sich diese getrieben von den Magnetkräften weiter im Uhrzeigersinn. Wird das Umpolen am Punkt des maximalen Überschwingens wiederholt, so kann eine ständige Drehung erzeugt werden. Das Umpolen wird mit Hilfe zweier Schleifkontakte automatisiert und zeitlich so gesteuert, dass eine kontinuierliche Rotation entsteht. In der hier zu sehenden Position ist keine der Anschlussklemmen der Spule mit der Spannungsquelle verbunden. Wird diese allerdings um einige Grad verdreht, so berührt jede der beiden Anschlussklemmen je einen Pol der Spannungsquelle. Entsprechend fließt ein positiver Strom von dem mit einem Punkt markierten Anschluss hin zu dem mit dem Minuspol verbundenen und mit einem Kreis markierten Anschluss. Mit eurer rechten Hand könnt ihr überprüfen, dass sich der magnetische Nordpol der Spule links oben befindet, ebenso wie die mit dem Punkt gekennzeichnete Anschlussklemme der Spule. Im Feld der beiden Permanentmagnete wirkt somit ein Drehmoment im Uhrzeigersinn. Lassen wir die Spule los, so dreht sich diese entsprechend dem wirkenden Drehmoment. Ab einem bestimmten Drehwinkel wird der Kontakt zu den Polen der Spannungsquelle unterbrochen und das Magnetfeld der Spule verschwindet. Aufgrund der Massenträgheit dreht sich die Spule allerdings weiter im Uhrzeigersinn, bis erneut ein Kontakt gebildet wird. Jetzt ist der mit dem Punkt gekennzeichnete Anschluss der Spule mit dem Minuspol der Spannungsquelle verbunden. Der positive Strom fließt von dem mit dem Kreis gekennzeichneten und mit dem Pluspol verbundenen Anschluss hin zum Minuspol. Plus und Minus an der Spule sind im Vergleich zur Ausgangsposition vertauscht. Entsprechend zeigt der magnetische Nordpol nun in Richtung des mit dem Kreis markierten Anschlusses. Da sich die Spule im Vergleich zur Ausgangsposition jedoch um 180 Grad gedreht hat, befindet sich der Nordpol der Spule wieder links oben, so wie zu Beginn der Drehung. Die Anordnung von Spulenanschlüssen und Schleifkontakten bezeichnet man als Kommutator, abgeleitet von dem lateinischen Wort Kommutare stehend für vertauschen. Die beiden Schleifkontakte bezeichnet man als Bürsten. Diese bestanden anfangs aus geflochtenem Kupferdraht, ähnelnd einer Bürste. Auch wenn diese heutzutage meist aus massiven Graphitstäben bestehen, ist die Bezeichnung übernommen worden. Die Spule rotiert mit Hilfe des Kommutators in dem Magnetfeld der beiden Permanentmagnete ununterbrochen. Im Praxistest rotiert der Motor bei gleicher Bauform und Polung ebenfalls nach kurzem Anstoßen im Uhrzeigersinn. Dieses Anschubsen müssen erweist sich in der Praxis als Nachteil. Ferner stoppt die Rotation des Motors im Bereich, an dem kein Kontakt zu den Polen besteht, sobald der Motor zu stark belastet wird. Abhilfe schafft ein zweites Spulenpaar, das senkrecht zum ersten angeordnet wird. Der Kommutator schließt abwechselnd die hier weiß markierte und die hellblau markierte Spule an die Spannungsquelle an. Ferner wird wie zuvor die Polung an den beiden Spulen alle 180 Grad vertauscht. Definieren wir die Stellung, in der sich die weiße Spule auf der vertikalen Achse mit dem mit einem Punkt markierten Anschluss nach oben zeigen, befindet als 0 Grad. Diese Spule ist mit der Spannungsquelle verbunden, wodurch von dieser ein Magnetfeld generiert wird. Der magnetische Nordpol befindet sich am oberen Ende der Spule und es wirkt ein Drehmoment im Uhrzeigersinn. Die hellblaue Spule ist nicht mit der Spannungsquelle verbunden, hier existiert kein Magnetfeld. Der Motor dreht sich folglich im Uhrzeigersinn. Nach einer Drehung um 45 Grad wird die hellblaue Spule ebenfalls mit der Spannungsquelle verbunden. In dieser baut sich somit ein Magnetfeld auf, dessen Nordpol nach links oben zeigt. Das auf beide Spulen wirkende Drehmoment zeigt im Uhrzeigersinn. Dreht sich die Spule um wenige Grad weiter, so reißt der Kontakt der weißen Spule zu der Spannungsquelle ab und deren Magnetfeld verschwindet. Das Magnetfeld der hellblauen Spule bewirkt jedoch weiterhin ein Drehmoment im Uhrzeigersinn. Wann immer eine der beiden Spulen stromlos ist, erhält das Magnetfeld der anderen Spule das Drehmoment des Motors im Uhrzeigersinn aufrecht. Es gibt keinen Todpunkt und der Motor dreht sich kontinuierlich. Vertauschen wir als nächstes die Polung der Spannungsquelle, legen den Pluspol also an die rechte Bürste. Mit eurer rechten Hand könnt ihr überprüfen, dass sich der magnetische Nordpol der hellblauen Spule nun unten befindet. Das sich ergebende Drehmoment wirkt entgegen dem Uhrzeigersinn. Gleiches gilt für die weiße Spule, wann immer ein Strom durch diese fließt. Der Motor rotiert kontinuierlich entgegen dem Uhrzeigersinn. Die Prüfung der getätigten Aussagen erfolgt wieder mit einem eigenbau Beim Wickeln der beiden Spulen ist darauf zu achten, dass diese gleich ausgeführt werden. Hier ist der Draht, wie in der Animation, ausgehend von links, immer von oben hinten nach unten vorne gewunden. Das gilt auch für die um 90 Grad gedrehte zweite, blaue Spule. Wie erwartet dreht sich der Motor in die entsprechende Richtung. Auch bei Belastung bleibt der Motor nach dem Loslassen nicht stehen. Was passiert, wenn eine Spulenwicklung falsch ausgeführt wird? Zuvor verlief die Wicklung auf der Vorderseite der hellblauen Spule von unten nach oben, sofern man sich von links nach rechts längs des Drahtes bewegt. Ändern wir die Wicklung, so verläuft der Draht nun auf der Vorderseite von oben nach unten. Der Nordpol der weißen Spule zeigt nach wie vor nach oben und bewirkt somit eine Drehung im Uhrzeigersinn. Sobald die hellblaue Spule mit der Spannungsquelle verbunden wird, verlangsamt sich die Drehung. Mit eurer rechten Hand könnt ihr prüfen, dass sich der magnetische Nordpol dieser Spule unten befindet, was ein Drehmoment entgegen dem Uhrzeigersinn bewirkt. Der Motor dreht sich nicht, sondern schwingt lediglich hin und her. Auch mit nur drei Spulen im Winkel von 120 Grad zueinander lässt sich ein kontinuierlich laufender Elektromotor bauen. Die Anschlüsse je zwei benachbarter Spulen sind dabei im Kommutator miteinander verbunden. Die Umschaltung zur nächsten Spule erfolgt nach je 60 Grad Drehung. Dabei sind kurzzeitig zwei Spulen mit der Spannungsquelle verbunden. Erneut könnt ihr unter Verwendung eurer rechten Hände die Lage der magnetischen Nordpole bestimmen. Wie zu sehen, bewirken die Kräfte auf beide Spulen ein Drehmoment im Uhrzeigersinn. Wann immer sich eine Spule in der oberen Bildschirmhälfte befindet und mit der Spannungsquelle verbunden ist, zeigt deren magnetischer Nordpol nach außen und somit ebenfalls nach oben und bewirkt ein Drehmoment im Uhrzeigersinn. Befindet sich die Spule in der unteren Bildschirmhälfte, so zeigt der magnetische Südpol nach außen, somit jedoch nach unten, was ebenfalls ein Drehmoment im Uhrzeigersinn bewirkt. Zum Abschluss kommt eine kleine Überprüfung des in diesem Videos vermittelten Wissens. Bei dem hier zu sehenden Motor verlaufen die Windungen der vier Spulen derart, dass der Draht beim Blick von oben nach unten entgegen dem Uhrzeigersinn verläuft. Der Minuspol der Spannungsquelle befindet sich an der linken Bürste des Kommutators. Welche Drehrichtung ergibt sich für den Motor unter Betrachtung der physikalischen Stromrichtung, also unter Verwendung sich bewegender, negativ geladener Elektronen? Die erste zu beantwortende Frage ist... In welche Richtung bewegen sich die Elektronen auf der Vorderseite der vertikalen Spulen, von links nach rechts oder von rechts nach links? Wer von links nach rechts gedacht hat, liegt richtig! Die zweite Frage lautet... Der Daumen welcher Hand zeigt in Richtung des magnetischen Nordpols? Die richtige Antwort lautet, bei Betrachtung der Bewegung der Elektronen ist es die linke Hand. Wenn ihr die linke Hand so ausrichtet, dass deren Finger in Bewegungsrichtung der Elektronen zeigen, so zeigt euer Daumen zum magnetischen Nordpol und dieser liegt wo? Wer unten geantwortet hat, liegt erneut richtig. Und schließlich müssen wir jetzt bestimmen, in welche Richtung das Drehmoment wirkt. Die untere Hälfte wird nach rechts gezogen, die obere Hälfte nach links. Die Antwort auf die zu Beginn gestellte Frage ist somit gefunden. Der Motor rotiert entgegen dem Uhrzeigersinn. Soweit mein Video zur Funktionsweise von Gleichstrommaschinen. Weitere Infos und Übungsaufgaben findet ihr auf der Projektseite. Danke fürs Angugge, und bis bald!